Willkommen zu einer neuen Folge Muttermarsch Deluxe. Äh, heute ist die letzte Folge von dem, ich sag mal normalem Let's Play. Zumindest gebe ich mein Bestes. Und, ja. Und wir machen drei Level. Zwei, die super lang sind und sind wirklich schwer. Also da werde ich lange brauchen. Und eins, das ist das hier. Das ist nicht sehr schwer. ist. Es ist nicht so schwer, sagen wir es nicht. Das ist schwer, aber nicht so schwer. Es ist noch so schwer, dass ich dass man das noch schaffen kann, ja. Nicht so Autozahl -so wie gleich die nächsten beiden Level, die ihr sehen werdet. Die letzten Level gesehen. Und ich hoffe mein meine Stimme oder mein allgemein meine Audio ist nicht so kacke, weil ich nehme das spontan auf. Weil wie ich schon gemerkt hat habe ich schon lange kein Video mehr gemacht. Ach scheiße, ey. Der war der Checkpoint. Das lag daran, dass ich krank war und ich einfach keinen Bock hatte auf Midrubbs, vor allem wegen diesen diesen drei Leveln. Dieses eine ist einfach nur nervig. Es ist mh, wirklich einfach. haben wir gerade gesehen, Mike, ja, äh, sorry. Aber es ist wirklich einfach. Und ja. Halt schauen ne? Da, rüber. alles da. ein, wieder rüber. Oh, uh, es hat mich nicht bekommen, aber dafür das andere Teil. Aber ja, wow. um, sich das gelohnt hat, ob sich das gelohnt hat, ist auch die Frage. Ich weiß nicht, was heute irgendwie los ist. Ich öffne heute ganz komisch. Also äh, keine Ahnung. Ich will einfach nur die Welt endlich haben Ich will es endlich beenden, das Projekt. Aber nach dem, aber nach diesen drei Leveln geht das spiel jetzt noch weiter, ne? Das wisst ihr schon. Und zwar werde ich dann, ähm, alle Bonus Level machen, ja. Das kann ein bisschen dauern, wenn es gibt viele. Aber hier gibt es noch zwei Level und dann sind wir mit der Geisterwelt. Och, war das scheiße, Mann. Das war richtig dumm, sorry sind wir dann durch, weil die Geisterwelt hat wirklich nur 20 Level, nur. Aber alle, alles sind halt schwer, ne? Habt ihr auch gemerkt, da seht ihr gerade. Aber das letzte Level, das... Das ist gestört. Das ist... wird wird sich gestört nennen, aber schwer. Vor allem diese Passage, das ist die letzte Passage. Kommt zu glauben, der Checkpoint ist kurz vom Ende, also... Ja, der macht noch Sinn. Checkpoints machen hier immer Sinn in diesem Spiel. Also von daher. Mann, ist es so, ja, keine Ahnung, was er machen soll. Ohne Witz. Wenn ich jetzt sterbe noch, ne, dann dann weil ich sag dazu nichts. Ich sag, ich sag jetzt einfach nichts. Nein. Ich, ich, mö ich möchte mich dazu nicht äußern da ist auch nicht mit meiner dummheit also das Lab ist eigentlich ganz schön kurz und ich bin halt so dumm das zu machen dafür entschuldige ich mich mal wieso triffst du dich bei diesen lappen ey oder bei dem lappen oder bei dem heute ist nicht mein tag ich sehe schon vielleicht muss ich die folge sogar neu machen also ich werde wirklich oft hatten weil ich die level wahrscheinlich zu so anderen zeitpunkten mache ich habe mir sogar kurzzeitig überlegt ob ich sogar Facecam mache mit meiner ähm, Wage Reaction sag ich mal also ich werde heute sicherlich noch Rage bitten. und wenn ja dann schreibe ich euch das auf Twitter also ich nehme das vor auf aber den Rest ich habe es ja endlich geschafft der Rest der kommt dann äh, ja ne Ist schon Bescheid so jetzt kommt das schwierigste Level meiner Meinung nach im normalen Myrtenplatz und hier muss man einfach taktisch vorgehen, taktisch. Einmal den killen, springen, killen, weitergehen. Ich habe das Level schon wie oft habe ich es gemacht? Ich glaube 100 Mal oder so. War ich einfach nicht weitergekommen, bin, weil das Level ist kacke schwer. Ja, das, da, da braucht man Übung für Ich habe schon ein bisschen Übung, wie ihr seht. Ich kenne das Level auswendig. Klar, ich habe es auch 10.000 Mal gespielt. Aber das andere Level der Geist der Band, das habe ich nie durchgespielt das habe ich nie geschafft und wenn ihr euch hier treffen lässt bringt euch einfach um dann, dann hat nämlich keinen Sinn mehr auch ja man ja. braucht die Leben für später die Entwickler haben die glaube ich geraucht in diesem Level zumindest kommt das so vor das Level ist ein was ist mit dem los Wieso sch ich habe das Problem noch nie dass er sich der immer abstößt Komm, komm, komm, komm, bahn, okay. Also, das letzte Level von der Geisterwelt, also das nächste Level, sagen wir mal. Das wird gekattet, wahrscheinlich. Ich bin mir da noch nicht sicher. Aber ich werde der Wage quitten. In diesem, uh, ich glaube nicht wirklich. Deshalb, ja. Ich kenne das ja auswendig. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und ich weiß, was ich machen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich mich beschütze. So gesehen, ja. Weg! Und dann ist mir egal. Wenigstens nicht sofort down, weil es ist schon weit. Das ist ein Viertel geschafft bis jetzt. Weiter, weiter, weiter, weiter. Springen! Okay, das ist super, das ist super. Bam, bam, bam, bam. Weiter, bam, bam, bam, bam, bam. Einfach weiter schießen. Denn da unten äh, sind Gegner, so. Oh, ich stelle mich nicht so schlecht an. Im ersten Level richtig schlecht. Den, er, den erstmal tot schießen. Dann ist es hier richtig einfach hier einfach so macht einfach das noch was ich mache außer die tods die tods lässt ihr aus die fails hier genau dann wenn sie rüberfliegen so abschießen wenn ihr wenn es euch zu schwer ist darüber zu kommen schießt die auch einfach ab aufpassen die am besten töten zumindest okay diese stelle ist also sehr hier würde ich gerne ein safe set machen aber sowas gibt es ja nicht in Okay, ich habe die, die Passage wirklich gut geschafft. Ich hänge an der Passage richtig lang. Aber euch interessiert nicht, wo ich hänge oder wie auch immer. Ich wollt einfach nur sehen, wie ich fehle oder wie ich es geschaffe. Von daher gebe ich mein Bestes. Oh nein. Okay, wenn ich jetzt sterbe, gibt ein Dislike. Ja. Okay, kein Dislike. You. Nein, ich freue mich, dass ich das lebe. Ist ja klar. So, jetzt könnt ihr mich umbringen. Das ist der einzige Checkpoint und der ist. Mh, also die Coins sagen ja einem, dass der nah am Anfang ist, aber nein, der ist so wirklich gut gemacht, wirklich mittig und so. Also ja. Ich freue mich, dass ich hier richtig chillig durchkomme. Gut, dass ich das geübt habe, das Level. Aber das nächste Level, der rage -Critic. da Ich wette um... Mh, 10 Euro, dass ich Rage-Kritik. -Rage also wenn ich äh, gewinne, dann gibt ihm mir alles 10. Na, okay, äh. Der hat viele Leben, aber das ist easy, oder? aufpassen jetzt noch sterben ist wirklich peinlich und scheiße wow. ich meine ich habe drei leben muss jetzt gegen den spacken da kämpfen mit legs wie geil legs ich liebe legs super okay. Okay, hier fliegen fliegen ich empfehle euch in diesem level des upgrade jetpack das ist besser. Okay, warten. Bam bam bam, bam. Okay, warten. Bam. Killen. Boah, wir sind ja richtig gut heute. Ich, ich, ich, ich spiele ja nicht. Das ist ja mein Spiel. Aber wir wissen, was ich damit meine. Gut. Äh, zack. Also ich möchte nicht vorstellen, wie jemand dieses Level ohne irgendein Upgrade macht. Man kann das Level aber auch äh, leicht, ich sag mal, leicht schwieriger. Also, ich, äh, es ist immer noch schwierig dann, aber es ist leichter, wenn man oh, das Jump-Ding da hat. Das Jump-Upgrade. Oh, ich habe jetzt voll Angst, ich will jetzt nicht sterben. Ich bin voll weit. Das ist das letzte Level. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich habe das zwar geschafft, aber ich habe, das ist schon ein bisschen her. Und dieser Sprung habe ich es geschafft. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Was? Incredible Work. You collected the last water sprite in space. There are just as many secret water sprites. That's right. Fancy secret water sprites must also be found in our home world. Ja, das sind die äh, Bonus-Level, wie ich gesagt habe, aber jetzt passt auf. Das gleiche Level in Hardcore. Oder auch nicht. Ja, Leute, ich sehe gerade einen Hintergrund äh Gameplay, wo ich euch das Erste Level, äh, der erste Postlevel zeige, das hatte ich schon in der ersten Folge, wie ihr äh, wisst. Also ihr solltet es zumindest wissen. Und ja, auf jeden Fall, ähm, mache ich das jetzt hier, weil das Level, was ich machen wollte, gerade, was ich gerade gesehen habe, das Hardcore Level, das mache ich in den anderen Folgen, wenn wir dann etwas Bestimmtes freigeschaltet haben, womit es dann leichter ist, weil es ist zu schwer für mich. Ich habe jetzt wirklich zwei, drei Stunden dran versucht, nicht nur an meinem Privat, sondern auch bei mir. Ich habe es wirklich versucht, aber ich habe einfach nicht geschafft. Deshalb sorry dafür. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ihr könnt mir das verzeihen. Auf jeden Fall, nächste Folge werden wir solche Level, wie ihr gerade seht, in der ersten Folge halt, wie gesagt, gesehen habt, äh, machen und fertig machen. Ja, jede Folge kommt dann, keine Ahnung, vier, fünf Stück. Mal schauen, wie mein Skill so ist. Oder wird. wir immer, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Äh, hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Also, mir, mir gefällt das Projekt. Ähm, ich gebe mal kurz, mein ganz kurzes Fazit. Auf jeden Fall ist das Projekt also meine Punkteanzahl, das gibt es äh, äh, wirklich am Ende des Projekts. Aber jetzt mein Fazit, bis jetzt, ist ein cooles Spiel, aber wirklich schwer. Also, ich fände es besser, wenn es vielleicht einen einfachen Modus gäbe. Ich weiß, das Spiel ist schwer, es soll auch schwer sein. Aber echt, so schwer, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Echt. Und ja, diese Bemerkung lasse ich, lass ich mir auch noch ähm, ich auch noch da, sage ich mal. Also das ich mir noch im Kopf. Und ja, am Ende des Projekts werde ich eh sehen, wie meine Bewertung ist. Also wie viele Sterne ich gebe. Ich vergebe nämlich bei jedem Projekt am Ende. Bis zu 10 Sterne geht es. Aber es wird wahrscheinlich gar kein Spiel geben mit 10, dann müsste es ja so gut wie perfekt sein. 11 wäre dann perfekt und 10, es wäre so gut wie perfekt. so damit ihr es versteht. Egal, auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Trotzdem ist es kurz, so wie die ersten Folgen. Haut rein, Leute. Das letzte Level, ähm, also der Omanwelt, habe ich richtig gut geschafft. Haut rein und tschüss.